Hey Leute, willkommen zurück zu Metro 2033. Äh, ich muss die Maske ziehen, das habe ich letztes Mal schon vergessen. Äh, es ist gerade ein bisschen dumm, ich habe gerade eine Folge aufgenommen, ich war jetzt gerade fertig, aber ich habe gemerkt, dass wieder das falsche Mikrofon dran war, ich sollte mich darauf mehr achten müssen. Äh, ja, auf jeden Fall mache ich jetzt die halbe Stunde nochmal. Äh, Vorteil ist, ich weiß jetzt ein bisschen, was passiert, weil das Level war echt äh, edgy, es war ein bisschen mühsam, da durchzukommen. Ihr werdet dann sehen, was ich meine. Ich muss zuerst mal kurz hier runter, noch wegen der Gasmaske. Diesen kurzen Weg habe ich jetzt auch gefunden. Das geht einiges schneller als vorhin. Ich glaube, es waren jetzt noch zwei Kapitel, die ich gespielt habe. Also relativ kurze Kapitel. Ich meine, ich habe sie in einer halben Stunde fertig gekriegt. Ich finde das ist mega interessant, muss ich mal sagen, den Beis fällt mir jetzt gerade auf. Von wegen, ja, wir müssen uns schützen, alles abdecken. Guck mal seine Handschuhe an. Das sind die Finger offen, das ist auch ein Strahlpunkt. Also, ich habe gelernt, ich darf da drüben nicht hin, weil das ist Wasser. Ich bin dann knapp wieder rausgekommen. Dann habe mich so ein Flugvieh gepackt und da wieder reingeworfen. genau dieses Vieh da oben. Ja und äh, danach beginnt ein echt schwieriger Teil kurz, aber wir können sie überleben. Kommt nur her, Spackus. So, ähm, also was ich vorher nicht wusste, das ist die Bibliothek hier da müssen wir gleich rein. Wir speichern jetzt, das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg und ja, jetzt bin ich auf mich allein gestellt ein bisschen. Ich gehe da in Deckung, weil jetzt wird es schwer. Und zwar beginnt jetzt ein Arena-Kampf gleich. Ich muss den vielleicht kurz triggern, indem ich nach vorne gehe. Mal die ersten Monster locker. Ich bin nicht traurig, wenn nichts passiert, aber ich weiß, dass es passieren wird. Ja, da fängt es schon an. Gut, aber ich werde mich hier verstecken vorerst. So gut es halt geht noch. Kurz ein Medipack schon mal. Zack. Weil jetzt geht's los. Da drüben kommen nämlich die Monster schon wieder an. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich habe ein bisschen leise sind teilweise. Also drehe ich mal das Mikro ein bisschen lauter. Ich hoffe, das macht's angenehmer, weil ich hab, also ich habe einfach gemerkt, dass ich ein bisschen leise bin. Nicht schlimm, also man hört mich noch, aber äh, vielleicht ist das auch besser so, wenn man mich mich nicht hört. Aber ja, ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen leise bin, denke ich. Spasti. Ja, das wird wieder schwer. So, ja, jetzt geht's los. Wie ihr seht, sind wir jetzt nicht mehr allein. Und genau das habe ich vorhin noch nicht erreicht. Äh, kurz mal die Shotgun nachladen, jetzt wo ich kann. Von wegen, wir warten schon auf dich und so, ne? So, und jetzt beginnt ein Arena-Kampf, ein kleiner zu dritt. Der ist nicht mehr so groß. Äh, die werden hier beim Lastwagen stehen, also bei diesem umgekippten Lastwagen stehen. Ne, Masken. Ja, das war auch ein Riesenproblem, meine Filter laufen aus. Dann guck mal wie viel Zeit ich noch habe. Und auf der Uhr sind es Minuten knapp, 5 Minuten. Und ich sollte die Matski eigentlich durchgehend anhaben jetzt. Vorhin habe ich einiges an Zeit verloren, weil ich nicht wusste, was ich machen muss, weil es so kleine rätselmäßige Level waren. Und das kostet halt viel Zeit in so einer Umgebung dann. Ah, ich bin ins Feuer gelaufen. Ja, das passiert mir ständig, dass ich die Feuer übersehe und reinlaufe. Diese dummen Drecksviecher halten einfach viel zu viel aus. So, und jetzt rein. Ich werde mal kurz pumpen, wobei ich nicht weiß, ob das noch nötig ist. Aber ich ja, ich glaube, hier ist es noch nötig, weil ich habe mich letztes Mal im tod geschossen mit der, Masch äh, mit der Waffe schon. Also ich hatte nur noch die Shotgun, als wir hier rein sind. Ja, und jetzt sollten wir hier schnell rein. <lacht> Ihr werdet gleich sehen, wieso. Kleiner Legspike, das ist okay. Hier mal kurz alles klauen, was wir können. Okay, wir haben nochmal 5 Minuten und 3 Minuten auf der Uhr. Das ist. Es sieht schon gut aus jetzt in dieser Runde. Besser als vorhin. Weil jetzt weiß ich, was ich tun muss. Rennen. Gut. Okay, ich muss die Tür öffnen jetzt. Sie werden dafür sorgen, dass die Monster nicht reinkommen. Ich kann das meist ignorieren, die Tentakel momentan auch noch, die wir gleich seht. Ja, das ist das Problem. Die Tür ist jetzt verschlossen. Also wir sind auf jeden Fall nicht alleine hier und das macht mir echt Angst ein bisschen. Äh, diese tentakelisch komischen Teile hier, die hauen. Und die können auch echt weh machen, wenn sie treffen. Aber man kann auch die einmal schießen. Also einmal so boom, und dann rollen die sich zusammen und sind tot. So, das wäre es auf jeden Fall. Aber die machen weh. Also dann renne ich mal hier durch. Ah, ja, okay. Diesen Tentakel schieße ich direkt tot. Den habe ich letztes Mal nämlich nicht getroffen am Anfang. Und ich muss diese Bank zerstören hier. Das wusste ich auch nicht. Das wäre echt mühsam gewesen. Ich bin hier irgendwie eine Minute lang rumgelaufen und habe auch nach Spuren gesucht, weil die Tür kann man nicht aufschießen hier. Bis man dann checkt, dass diese Bank da drüben zerstört werden muss. Was soll ich denn das wissen, Mann? <lacht> Aber das war dann noch nicht alles. Arschloch. Hier ist geschlossen. Ja, geil. Danke. Ja, geh vielleicht vom Fenster weg. Nicht wir im, im wunder was das für... Töten sie zwei Dämonen. Wow. Also ich habe das Level zweimal gespielt. Deswegen zwei Dämonen getötet. So, auch hier kurz die Muni mitnehmen. Die Maske ist noch frischer. Äh, dann können wir hier rein. Wir müssen natürlich diesem Monster folgen. Ja, und hier habe ich extrem viel Zeit verloren, weil der Trick ist ganz einfach. Die wollen, dass ich die Tür aufmache. Ich lasse die mal kurz reden. Und ich habe dann probiert, ob ich irgendwo rumspringen kann, auf etwas schießen muss, irgendwas auslösen muss. Und ich habe nicht gecheckt, dass... ...das hier alles ist. Das ist auch noch verschlossen, bis dann der daran steht. Der kann das lustige häuser aufmachen. Hier sollte eigentlich noch ruhig bleiben, ziemlich. Der ist ja, die sind ja tot. Ja, bei solchen Szenen bin ich dann schon froh, wenn ich es nochmal machen kann, ehrlich gesagt. Weil jetzt habe ich noch zwei Minuten auf der Uhr. Plus fünf Minuten auf der nein die was kann? Macht das jedes Mal? Oh in den Hör zu, Dann kämpfe ich und laufe auch nicht am. Um die Bestien greifen ihn nicht an, wenn du ihn in die Augen siehst. Lass ihn niemals aus dem Blick zeigen in deinen Rücken und du stirbst. Wenn dein Bestien nervös wird, geh weg, aber langsam. Und wenn du schießt oder nicht guckst, wirst du nie wieder was sehen. Das habe ich vorhin probiert und die haben nichts gemacht. Also nur mal so nebenbei. Ich bin vorhin wirklich durch das Level gerannt. Ich probiere das dann wieder so, weil das geht am schnellsten. Weil die angucken jedes Mal ist ja echt nervig. Ja, Daniela ist kaputt. Ich muss ihn zur Polis bringen. Du musst die Karte selbst finden. Hier ist der Gebäudeplan. Der Eingang zum Militärarchiv muss irgendwo auf dem Schwierigkeit. Das wäre dann die da oben. Die Tür, durch die der Bibliothekar gegangen ist, führt dahin. Es bleibt nicht viel Zeit, die Dämmerung kommt. Und vergiss nicht, was ich dir über die Biester gesagt habe. Ich beeile mich. Alles klar. Und somit sind wir wieder allein unterwegs? Was natürlich richtig geil ist. Und ein Speicherpunkt. So, das wäre Kapitel 1 von 2, das ich gespielt habe. Und Lager habe ich auch noch gespielt. Okay, also. <lacht> es ist jetzt tatsächlich so. Das ist der Bibliothekar. Ja, wie ihr seht, der greift mich trotzdem an. Vielleicht aber nur, weil ich ihm zu nahe gekommen bin. Ja, eben so viel dazu. Ich war wieder allein Also, ich weiß nicht, ob ich das nicht richtig mache. Auf jeden Fall geht es da hinten weiter. Und ich renne jetzt einfach. So habe ich das vorhin gemacht. Ich habe das Level nicht mehr wirklich angeguckt. Ich habe alles gelootet und bin gerannt währenddem. Ups, das war die falsche Tür. Ja, wie gesagt, ich bin da ziemlich blind durchgerannt. Und ab deswegen auch keine Ahnung, wo es immer genau durchgeht. Den kann ich looten. Oh shit, okay. Das war der, okay. Äh, ich wusste nicht, ob das vorhin ein von Forest Event war oder weil ich den looten wollte. Äh, da kann ich jetzt nichts machen, der zieht mich und das wäre es dann auch schon. Der Dino-Wurf, ja toll. Ja und ich laufe jetzt natürlich dem Bibliothekar nach, weil das schlau ist. Und irgendwo geht es dann weiter. Ich glaube hier. Ja, hier ist der Speicherpunkt. So, und diese Löcher jetzt am Boden, da darf ich nicht reinfallen. Kein Journal, gut. Da geht es nicht weiter. Aber da. So viel dazu auf jeden Fall, äh, das Sieht mir nach einem Safe-Punkt. Ja genau, das war der Fahrstuhl. Und irgendwie rutsche ich da so schön plötzlich. Ich glaube, ich wurde gehauen. Ja, mein Glück ist, dass die zwei sich irgendwie bekriegen. Wow, ich bin gerade doppelt so schnell durchgefahren Ich habe da über 30 Minuten gebraucht für den selben Teil. Und der ist tatsächlich tot, doch. Äh, und wir kriegen jetzt gleich Besuch vom nächsten. Aber ich weiß es, dass ich hier rausgehe. Das habe ich nämlich vorhin auch nicht gefunden. Genau hier. So. Und das war meine Folge von vorhin. Äh, weiter bin ich nicht gekommen. Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Ich hatte keine Idee, wo oder was ich suchen sollte. Aber ich wollte nicht daran denken, dass meine Bemühungen nichts brächten. Ja, genau das. Und ja. Wie ihr seht, ich bin jetzt doppelt so schnell gewesen. Aber man muss halt wirklich rennen. Und... Ich habe jetzt halt irgendwie die Hoffnung, dass es trotzdem klappt, weil nur durchrushen ist halt nicht so ist nicht so lustig. Ich werde ja auch nicht auf die schießen, einfach. Ich habe es vorhin probiert, das einzige was ist, sie kippen mal weg, aber das war's dann. Hey. Ja, so viel dazu wieder. Ey, verpiss dich, Alter. Ich guck dich an, okay? Also fick dich. Ja, komm mir nur ruhig nach, du Arschloch. Ich hab, okay, wir rushen wieder. Weil sonst. Das frisst einfach auch zu viel Zeit hier. Okay, wenn ich so rushe, dann geht's auch länger. <lacht> Vielleicht komme ich ja noch mal raus. Manchmal schafft das. Jawohl. Ach, stimmt mal an. Wie viel Filter habe ich denn noch? Noch zwei Minuten fast. Ich gehe mal da drüben wieder hoch. Ich habe so das Gefühl, das ist der richtige Weg, weil das sieht so gut aus. So. Manchmal ist Metro einfach so ein Parkour-Game. Da kann man ein bisschen alles erleben. Ist doch schön. Schleichender Horror, Jumpscares. Jetzt will ich da gar nicht mehr runter. Habe ich die nachtsichtgerät Aufsatz noch? Ja. Dieser Nachtsichtfilter sieht halt einfach eins zu eins aus wie... <lacht> Welcher was, Dirk? Ah ne, das war... Ups, Kreis was. Wops. Okay, die Pen hier unten. Wo soll ich denn das wissen, dass das die sind? Da geht es wieder hoch. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob ich richtig laufe, aber das weitergeht, würde ich bei diesen Spielen sagen: Ja. Weil, <lacht> so gut es auch ist, es ist sehr linear gestaltet. Mehr oder weniger. Also, die meisten Teile sind sehr linear. Es gibt Ausnahmen, aber das Gro der Großteil des Spiels ist wirklich linear gemacht. Scheiße, hat mich gesehen. Seht ihr, ich kann machen, was ich will. Ich habe nichts gemacht, verdammt nochmal. Das geht auch nicht. Fick dich. Geh wieder runter. Ja klar, kommt da jetzt nach. Ja komm, töte mich da. Ich nehme den weg töte mich einfach, dann haben wir Ruhe. Boah, also ganz ehrlich, das ist nicht ganz so geil. Ja, lass lässt mich in diese Richtung gucken, also wird das hier noch richtig sein. Dann bin ich vielleicht falsch abgebogen. Ne, da war ich, das ist richtig. Dann bin ich hier hoch und da kommen wir in das Büro, wo ich nicht weiterkomme jetzt gerade. Fuck. Ja klar. Eben, von wegen, die hauen dich nicht. Das ist Bullshit. Und hier drin kann ich sonst auch nichts machen. Außerdem auszuweichen. Da geht's weiter. müssen wir nur noch rauskommen, ne? Und das wird nicht einfach. Ach, jetzt geht's plötzlich. Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Ja, dann müssen wir es ja fast schaffen. Ja, sonst ein Problem, wenn nicht, ne? Die kommen wirklich raus. Ach du Scheiße. Wo willst du hin, Mann? Für 50 Kugeln bring ich dich. Du hast es also geschafft, Atyon. Ich hatte Zweifel, um ehrlich zu sein. Hast du etwas gefunden? Okay. Steig auf! Wo geht es denn hin? Zur Kirche. Artyom, klingere es bei dir, wenn du den Namen Kahn hörst. Er hat uns geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. schau mir mal die dokumente an die du mitgebracht hast Okay, den kennen wir ja sogar schon glaube ich oh nee, das sieht einfach das 08 15 charaktermod irgendwie und den haben wir eh zu viel alle nicht eingesammelt scheiße ja ich kann ihr könnt den lesen wenn ihr wollt hier <lacht> ich mache da nicht viel. Na, was können wir hier noch anpassen? Zieloptik ist doch ganz schnafte. Klingt doch gut bei der Shotgun. Ah, will ich... Ah, Schalldämpfer ist eigentlich immer geil, muss ich zugeben. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld ich habe übrigens. Ah, ist schon alles drauf. Gut. Noch ein Job? Ja, da. Kein Job? Hi. Was haben wir hier oben? Ah, kann. cool. Hallo Artyom. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Sorry, ah, das ist der erste Eintrag, okay. <lacht> Lustig, dass der zweite vor dem ersten finden ist. So. Eine hübsche Basis, die die Ranger sich geschaffen haben. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still, wirst du zu einem Ranger. Schau dir deinen Weg genau an, Artyom. Und denke daran, wie er enden könnte. Du erntest, was du säst, Artyom. Gewalt führt zu Gewalt, Krieg zu Krieg. Und Tod bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln. Nun, Artyom, ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Okay. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Ah, ich komme hier nicht nach hinten. Bereit? Äh, noch nicht bereit? Ja, Vladimir habe ich noch nicht gesehen. Äh, von wo komme ich denn? Ah hier. Ups. Jetzt habe ich gerade den Weg gesucht nach unten. So ungewohnt, wenn ich kein Zielkreuz in der Fresse habe. Hey. Oh, da gibt's nicht hoch. Kann ich hier keine Muni kaufen? Nee, nur anpassung. Das ist eine Revolver und. Boah. Shit. Nee, lassen wir. Also, bevor wir weitermachen, würde ich benden. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.